Ja, dazu äh, gibt es äh, im, im Blogbeitrag auch den Tagungsbeitrag an sich. Das heißt, die Idee ist ja selber, dass es ein Inverted Classroom-Format ist und Teilnehmende eingeladen sind, sich vorzubereiten, um eben dann vor Ort interaktiver mit Ihnen zu arbeiten. Ich möchte das richtig verstanden? so. Genau, also die Teilnehmer vom Workshop sollten vorab meinen Tagungsbeitrag lesen und dann werden wir, ähnlich wie es in unserer Präsenzveranstaltung abläuft, auch den Workshop gestalten. Okay, wunderbar, Frau Regl. Dann freuen wir uns schon sehr darauf, dass wir so einen tollen Workshop bei der Konferenz in wörter und Beyond am 23. und 24. Februar an der Fachhochschule St. Pölten haben. Und sage herzlichen Dank für die Zeit. Danke auch, dann bis Februar.